Meisterwissen, Prüfungswissen kompakt. Willkommen zum neuen Format der Firma Lehren beraten vermitteln trat. Ich bin Paul, Ihr persönlicher Wissensmanager. Das heutige Thema lautet Beschaffungsmarkterkundung. In welchen Schritten erfolgt die Beschaffungsmarkterkundung? Schritte der Beschaffungsmarkterkundung sind Informationen aus internen Quellen Informationen aus dem Internet und aus Datenbanken Informationen von Messen und Ausstellungen Einholung von konkreten Angeboten sowie manuelle oder automatische Erfassung der wichtigsten Lieferanten. Das war ein kurzer Einblick in das Thema Beschaffungsmarkterkundung. Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten, vermitteln, trat.